Hi hey Leute, Ibims, GG Anderson. Ich habe eine Community-Aufgabe an euch. Wenn wir es schaffen, 1000 Abonnenten bis Weihnachten zu bekommen, muss ich eine krasse Challenge machen. Ich mache nämlich dann einen weiteren 24-Stunden-Stream. In dem Stream werde ich dann einen ganzen Tag ungespielts Videos anschauen. Werden wir es schaffen? Hashtag 1K bis Weihnachten. Die Zeit läuft. Moin Leute, was ist ja? Willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute Among Us mit meiner Schwester. Sag mal hallo. Hallo. Let's go. Okay. So. Nein. Ich bin im Pasta. Und der Typ hat mir gerade so Hops genommen. Ich hab seine Mate geküttet und er kommt einfach hinter mir raus. Oh nein. Oh Junge, Alter, der hat mich gerade so abscogen. <lacht> Scheiße. Sorry, Jan. Komm, wort bitte braun. Jan, alle haben schon nicht gewohnt. Disco viral. Also nein. Und, äh, kann es sein, dass es auch blau ist? Wenn ich tue, bin das weiß. Okay. Gut, den Task haben wir. Ich tue mal so, als wäre ich nicht da. Geh mal raus. Okay, es ist entweder grün oder orange. Tür ist eingesperrt, die sind alleine da. Safe Call eins von den beiden und. Ja, okay, ist orange. Orange. Jungs, so macht man im 5 Crew. In Electrical. I waited because there, there was two people, orange and green, and then he closed the room. Die Alten, ich kann kotzen. Not skip. Is you close the, the door. And there was only you and oh, bitte, Mann. Bitte. Skip doch nicht alle dumm. Hab ich doch gesagt, Orange. Okay. You was only with. Die einer, einer hat gefehlt, aber jetzt denken die alle, dass er ist. <lacht> <lacht> Jungs, so spielt man. Electrical durch. Was auf orange, orange. Sicher? Ja, oh, wenn, wenn ich noch bin, also ich. Okay, Braun denkt aber, das ist Orange. <lacht> ist Orange guys, come, jungs, schaffen wir. He was alone with lime, and I waited outside. To kill, and then he closed the. Orange, yeah. <lacht> Let's go! Coochie! Du bist rausgecoochiet! Sorry, Ist das ein bisschen Ey, verblödet oder bist blöd? Lily <laughs> well we will see Versucht versuchte rauszureden, Alter. Okay, und wir machen einen Counter. 10, 9, ah, fein. Pink auf der Post. Der war ein Post. Okay, er sagt, pink ist andere. Hat denn nicht einfach den anderen. Ja, er war ein Poster. Und Sagst du mir, nein, sie sind alle behinderten dumm, holy fuck Was ein Toxic-Spiel. Okay, äh, Pink ist wahrscheinlich der andere. Also, also, er hat Pink gesnitcht. Er hat Pink gesnitcht. Ja, aber ich glaube, das ist abgefuckt. Okay, ich gehe wieder, wieder raus. Ich mache wieder eine 5 Kubas basis trick Pink, okay, macht links. Sorry, Pink, but Orange snitched you. Have anyone proof that pink is safe? Right. Und? Was? Okay, uh, Braun. Ich ich glaube. Nein, nicht verfolgen. Dann denkt er, du bist es. Ich glaube, es ist echt braun. Oh! Okay, ich glaube, es ist auch braun. Braun stand die ganze Zeit bei D. Es sollte eigentlich... Ja, es sollte rot sein. Echt? Braun stand doch bei... It's, it's the, oh. Braun stand eigentlich bei... Äh, bei D. Nee, nee, er hat gerade aus der Küche gerade reportet. Ja, okay. Wenn es der nicht ist, dann kann er einfach mal Und. Oh, was? Es ist rot! Ich hab's dir gesagt. Abhauen, abhauen. Abhauen, weg. Wenn uns einmal tötet, wenn uns einmal tötet. Ich geh jetzt weg vom Ja. Ich freu jetzt, es klappt. Okay. Rot. Okay, okay, Es muss rot sein. Yes. Es bist du? Okay, du bist tot. Wir haben gewonnen. Ah. Schnellste Runde Among Us ever, trotzdem, ob ich verkackt habe. Ah, ich wurde rausgekickt. Kurz, kurz. I'm back. Dick. Mac. Ich wurde normal gekickt. Ich <lacht> wurde wieder rausgekickt. Nein, sie hat mich so mich. Big Mac, bann den direkt für zwei Wochen, Digga. Du bist schon wieder rausgekickt. Lili, du bist ein Imposter. Was? Wir sind beide im Poster. So. Oh, scheiße. Ich oh, fand, gibt's drei. Scheiße. Alle, what the fuck, drei Leute haben wir wieder verlassen. Lili, Lili, Lili. Jeder muss einen töten, dann easy. <lacht> du hast oh, Junge, Wow, Film, gute Runde. Ich. Aber ich sehe, ich muss am kommen. Guck, warte. Nein! <lacht> was? Ich bin wieder am oh, Poster. Ich war gerade kommen. Ich war, ich soll, war im Poster. Ich hab dich wieder. Ich, ich hab sagen, die, Ich, ich war im Poster. Ich hab dich gerade vor drei Leuten getötet. Und damit würde ich mal sagen, das war's vom Video. Das war's für Video. Und nicht vergessen, Jungs, ähm, lasst ein Abo da. Wenn wir 1000 Abonnenten Weihnachten schaffen, mache ich diese coole Challenge. Deswegen lasst ein Like da, ihr ja, kleinen Pisser. Und folgt mir auf Insta. Da machen wir manchmal viele Umfragen, solange ich keinen Community-Tab habe. Und schaut mal im Discord vorbei. Da machen wir Reactions, etc. pp. Und da gibt es viele Community-Events, wie zum Beispiel Among Us zum Zocken. Und ja, tschüss. Ah, und noch ganz kurz, ähm, Zitat des Tages. Willst du scheißen ohne Kraft? Trinke reichlich Apfelsaft. <lacht>